Willkommen bei Crab Tours. Crab Tours präsentiert Reisen, wie sie sie noch nie erlebt haben. Ob Reisen in die Kanalisation von Tokio, die U-Bahn-Schächte in Shanghai oder antike Bürobauten aus aller Welt. Seit zwölf Jahren präsentieren wir nun mit Traditionen exotische Reiseziele. Unser CEO Crappy Mac Face kann versichern. Sie brauchen sich keine Sorgen um Reisekrankheiten oder ähnliches machen. Die hauseigene Crab Tours Versicherung kümmert sich um alles, was ihnen am Herzen liegt. Also buchen Sie jetzt eines unserer vielfältigen Reiseangebote und verpassen Sie nicht die Rabattwochen im August, wenn es wieder heißt Last Minute Sale by Crab Tours.